Ich bin gerade wieder am Videoschneiden, habe ich ja schon gedacht, dass ich in Christianstadt war. Sehr interessant, irgendwo muss ich das jetzt im Nachhinein nochmal auf den Film angucken. War gut. Da haben sie zwei große Wasseraufbereitungsbecken. Eine Erklärungstafel gibt es leider nie. Nur eine Absparung, damit der keinen ins so, Wasser so fällt. Oder dafür, damit man besser hochklettern kann. Dafür wäre die Absparung auch gut. So, gucken wir mal, wo der Cache ist, da ist noch 100 Meter weg hier. So, hier geht's nur noch einen engen Pfad lang. Mein Fahrrad habe ich jetzt hier einfach erstmal fallen lassen. Hier noch knapp 100 Meter. Au! Scheiß Bennesseln. So durch die Hose durchkämpfen die Da geht es nicht weiter. Und die Mücken belagern mich auch schon wieder und warten, wenn ich mal stehen bleiben. 11 Meter. Oh, hier Beton, wo ich hab's bedauert. die Treppe. Ah, muss ich jetzt runterklettern hier? Der Cache ist im Moment einen kleinen Behälter, der unter den Schnüren versteckt ist. Wir hoffen, dass niemand ins Wasser fällt. Wenn Sie nicht sicher fühlen, lassen Sie es nicht. gehen Sie kein Risiko ein. Oder was für schmoren? Ach, ehrlich, bitte. An also den Die Krediten Grund von der Ewigkeit gemacht, die halten fest. Trotzdem versuche ich, wo ich selber immer wollte, mich an mehreren festzuhalten. Ohne Hülse, wahrscheinlich noch nie gefüllt und unbenutzt. Ich vermute mal, die hat einer hier irgendwo gefunden. Das lag mit drin hier im Kesch. Und sonst nicht, Und feucht ich oh, auch. Oh, sollte ich dann heute Abend mit reinschreiben, dass der die Dose mal wechseln soll. Also, einladen zu den in als dass man hier reinfallen möchte. Schöner. So und jetzt muss ich irgendwo dort hinten hochgehen, wo wir vorhin schon mal hin wollten. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ja, wenn man den Weg hier langkommt, sieht man geradeaus die Schranke und rechts den Weg nach oben. In der Schranke steht ja wahrscheinlich irgendwas von weitergehend verboten. Aber man muss ja nicht durch die Schranke. Da müssen wir dann auch lang. Also Ich mache hier auch verbotene Sachen. Ja, hier oben haben wir... Auch noch die alte Plattenstraße, die ein Stück weit mal überteert wurde, was aber auch nicht mehr richtig hält. Ja, und da vorne ist das Gebäude, wo ich hin will wahrscheinlich. Quickly abhält der Cash, schnell nach oben. Oder wie sie geschrieben haben, geschwind hoch. Und da muss ich oben auf dem Dach ein Baum stehen, an dem der Cash versteckt Von der Stelle, die wir uns gestern angeguckt haben, wo der Kanal reingeht, hier ist auch. Also von den Bildern sehen, kommen wahrscheinlich zwei Kanäle hierher. Einer da, einer hier. Und hier haben wir was. Nee, auch nicht. Alles trocken ist nicht, aber feucht. Kommt feucht und kalt hier hoch. Ja, hier werden wahrscheinlich diverse Filter gestanden haben, wo das Wasser durchfloss. So ähnlich wie im Wasserwerk Koschitz, weil was ich mir mal angeguckt habe, wo das Wasser da durch Haufen Sandbecken und sowas floss, um das zu Da haben sie den Fensterraum noch drin gelassen. Oh, oh, hier stand ein alter Kachel oben. Ein bisschen was ist noch stehen geblieben. Ja, bisher sind die Russen wahrscheinlich nicht gekommen. Hier haben sie sich bloß einheimisch geholt, was sie brauchen. Äh, ganz nach oben haben sie geschrieben, also muss ich noch eine Etage höher. Ja, aber das sind so Absatzbecken hier. Könnte sein, dass das hier so drumrum fließt. Man sieht auch ab der Hälfte der Mauern, wie hoch das Wasser stand. Man also hat das Farbunterschied. So, hier oben, das sind alles Überläufe, wo das wieder raus kann, wenn zu viel kommt. Und das hier auch. Mal. Beziehungsweise das könnte über reguläre Abfluss gewesen sein. So, und theoretisch muss da oben irgendwo der Käst sein. Also, quickie ab. Die schwimmen laufen. So, und hier auf der anderen Seite ist genau dasselbe Spiel. Und wie gesagt, wenn wir hier oben alle Fabriken doppelt hatten, haben wir hier auch den Wasserzufluss, zumindest in dem einen Gebäude, aber mit zwei Teilchen und Kanälen und alles. gezeichnetes Foto haben sie, also irgendwo irgendwo dem Baum. Mit dem Garten sind doch fast die Klamm. Das ist unten am Fahrrad. Oh, Aber yeah. ja. ich kenne richtiges Logbuch durch ein alter Zettel hier. Oh ja, ist gemütlich hier ist es gemütlicher oben. Rücktisch kann man dann hier auch lang balancieren. Oh, irgendwie bin ich gerade am Grübeln. Wurde das Dach dann hier abmontiert? Oder war hier geht auch drüber durch die Außenwand? Dagegen sprechen aber überall die dicken Balken, die hier rausgucken. Aber auch hier, die Kabel haben sie mir rausgerissen. Unterputz verlegte Kabel reichen die raus, um die woanders zu verwenden. Unbegreiflich. Aber auch hier, das in einigen Gebäuden zu beobachten, haben die überall mal Feuer gelegt. Musik Ob das nur verrückte Jugendliche waren, die sehen wollten, wie ihr Haus kommt. Oder wer auch immer. So, baugleiche Pumpstation hier. Und auch super geeignet zum Müll entzogen. Hier haben wir noch ein zweites Paar von dünnen Zeichen. Die sehen ein bisschen hübscher aus. Und in denen kann man auch baden. Und der Flughaft hat ja einen Garten sicher gaben können. So, ziemlich baugleich wie am anderen Teich. Nur dass sie hier das Geländer zum Hochklettern Klettern nie reingebaut haben. Und da vorne liegen keine Motion drüber. So, hier muss ich Cash sein. Der ja, muss auf der Brücke sein, in der Mitte von der Brücke. Sind sehen zwischen die Dinger. jetzt sind wir durch mit dem ganzen Scheiß. Jetzt können wir mal im Ort gucken, ob es noch ein Glas Biergeschäft gibt. Und dann fahren wir zurück. Ja, hier bei dem der Wasseraufbereitungsanlage, wo wir drin waren, an der fahre ich jetzt rückwärts wieder vorbei. Da gibt es auf der anderen Seite auch noch hier paar Ruinen. Die habe ich vorhin gar nicht voll genommen gesehen. Da sind wir eigentlich jetzt schön durch hier. haben wir uns einen Großteil der Anlagen mal angeguckt. Da werde ich jetzt noch eine Nacht dort übernachten, wo ich jetzt stehe und morgen fahre ich irgendwo Richtung Deutschland wieder und wer mir irgendwo, wo man baden kann, noch mal eine Stelle suchen. Oder ich gehe irgendwo baden und fahre dann abends woanders hin zum Schlafen. Wir haben operativ entscheidet. Wie Naumburg oder sowas Ähnliches am Hamburg, ich bin mir nicht sicher, ob es in Naumburg war, aber auf jeden Fall. So ich da am ja, Wie gesagt, Egal. Ist der Ort ein größer. Nee, ein bisschen kleiner als Pirna, würde ich sagen. Der Ort ist ein bisschen kleiner als Pirna. Und es gibt nur eine Gaststätte, eine Pizzeria, an der Hauptstraße gelegen. Macht den nicht heute den Eindruck, als dass es besonders gut der ja. standen aber Haufen. Also ich sag vor, als ob beziehungsweise weil das ja der Einsteibe ist in dem Ort. Ja, ich bin jetzt doch wieder losgefahren. Ich habe jetzt zwei, drei Stunden gemütlich die ESKA gemacht hier und nach der ED jetzt hier rumstehst und dann am kannst du auch schon mal ein Stück in die Richtung Heimlerz fahren. Und da fahre ich jetzt an den See und werde mich dort noch eine Nacht hinstellen. Und wenn der Platz dort nicht so besonders ist, was die in den Bewertungen geschrieben haben, ist ein bisschen... Milchschnee, wie, wie ich das einschätzen soll. es klingt jedenfalls fast so zwiespältig. Die einen Sachen bist gut, die anderen Sachen gestürzt dort. Und der ist böse. Wir gucken uns das mal an. Und wenn der Platz so scheiße ist, dann fahre ich hier bei Vetschau. An der Sarvenburg wieder, wo ich schon mehrfach gestanden habe. So, nachdem ich jetzt dort im Wald, wo ich stand, zwei, drei Stunden noch die Eiszeit gemacht habe, habe ich mich dann doch ins Auto gesetzt und bin schon mal Richtung Heimat gefahren. Und jetzt bin ich hier bei Spremberg, so zwischen Spremberg und Senftenberg an oben zum Tagebausee und haben einen Platz hier alleine, einsam im Wald gefunden. Das Auto steht total gerade hier. Na ja, gut, muss man ein bisschen rangieren, dass es nicht gerade steht, aber so super. Und eine Bank gibt es auch noch hier. Aber Mücken. Ich habe bis jetzt durch männliche gesehen, aber die Mädels kommen bestimmt auch bald raus.